Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Minecraft Chaos. Heute wieder mit dabei ist Steve. Bau du noch etwas ab. warte, ah, da unten bist du. Aha, ich seh dich. Du musst nach links schauen. Seht dich nicht. Nach links? Ja genau. Hi. Servus. Ja, du hast einfach die Häuser von den NPCs gestanzt, gell? Und dann einsaugt. Und dann drum gebaut, ja. <lacht> Geile Idee. Ich baue da mal die ganze Insel auf, also den ganzen Cube da. Ich wollte meine Base ein bisschen aufbauen. Hey, bist du da oben gegangen? Was? Bist du da oben gegangen? Ja. Ja, ich baue da gerade ein bisschen Erde auf, weil ich keinen habe. Ich war da drüben in der Glasding da drin, wo man alles abbauen kann. Ah, cool. Da drin habe ich mir Erde geholt und Holz und alles, was man halt okay. Also da unterhalb drinnen in der Insel ist auf jeden Fall nichts wirklich wertvolles. Da wo du jetzt bist, ne? Weiß mm. nichts nicht. bisschen Gold, bisschen Kohle. Oh, alles waschen. war schon. Also für Gold braucht man eigentlich gar nicht. Und du bist so fleißiger am Ausbauen. Ja ja. Wenn meine Insel vergrößern. Mhm. Ja. Mir fehlt es halt momentan noch an Essen. Ja, das. Gleiche habe ich, ja. Wow. Ich hätte ja gerade Kisten Kiste angefunden mit Lederrüstung. Das ist.. Lederrüstung habe ich ja auch genug. Das ist echt legendär. Zum Bett? Ja, am Spawn habe ich einen Simbaut, aber ich glaube ich habe mir nie eingelegt. Okay, dann leg dich jetzt mal rein. Mit wieder Tag wird ich das Monster spawnen. Weil du hast ja wahrscheinlich keine Fackeln da oben, oder? Ja doch, aber ich es noch nicht hinbaut. Ich lieg schon im Bett, ich warte jetzt. Jo, warte. Ich baue da einfach mal Kisten mitten in die Pumpe hin und du meine ganze Idee Ja, gut, dass sie Cobblestone braucht, sonst schafft es gar nicht so zum Bett zu kommen. Oh, und die liegt drinnen. Alter, die Melonen sind gut angewachsen. Warst du schon auf einer Insel hier bei mir? Bei dir war ich noch nicht, ne? Nein, in die Richtung, wo ich bin. Nein, eigentlich auch nicht. Okay. Cool. Ich, ich mache jetzt mal voll verschwenderisch mit einer Kohle ein Eisen. Ach mal, habe ich auch gemacht. Cool. Weil Kohle gibt es ja da an dem Server am Mars. Echt? Ja, ich finde schon. Ich hab gar keine Kohle, so wirklich. <lacht> Netter. Viel zu viel. Ich, bin Nein, ich geh mal umsiedeln. Ja, ohne Sonne. Ja genau, bau dir erstmal die Insel. Mhm. Oder gehst bei mir mit auf die Insel. Kannst du auch machen. Nee, ich glaub du mach sogar da eigene. Da, ich seh gerne gleich neben dir. Also wenn ich gut ausbaue, dann stoß mir mich zusammen. Mach mal eine große Insel. <lacht> <lacht> ich glaub da vorne wäre immer. Immer Spezialisten, die hier runterhüpfen, deswegen brauche ich hier die bama Zäune. Hin. <lacht> immer, immer. immer, ja. Da werden der Bank keine Zäune so, Ja, ja. Oh. Ich schaue gerade, wo du bist. Wo bist du? Bei mir auf der Insel noch. Ah ja, genau. Mit Leder bist du so. ziemlich gut getarnt. Ja genau, ich laufe jetzt hier nur noch getarnt rum mhm. äh, Die Truhen, die bauen wir dann ab, gell? Nicht, dass dann jemand anderes noch hinläuft und die Druhen noch äh, einsammeln will Joa, ich baue dir einmal ab Braucht mir eigentlich ja <lacht> Ja, ich habe eigentlich genug Druhen. ich brauche erstmal keine Ist okay Ich hab 5 Dias schon. So, ich hab noch warten. Echt? Nee. Aber ich werd jetzt mal wieder auf den nächste Infos schauen. Wird Nacht. Entschuldigung. Boah, okay. oh, bis jetzt kann man noch nicht einschlafen schon bei deinem Bett. Bin ich schon hier? Wo so, ich gerade noch Iron ab So, ich liege im Bett. Und? Ja, auf jeden Fall. Ja. Danke fürs Zuschauen, falls euch die Folge gefallen hat, gebt durch einen Daumen nach oben und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert uns doch einfach, bis zum nächsten Mal. Tschüss.